Der Erfolg hat viele Väter. Die Kommunikationsdienste der Telekom. Väter. Die Kommunikationsdienste der Telekom. Absolut unabhängig. Mit dem C-Netz der Telekom. Das ist nett von dir, Schatz. Telekom. Deutschlands Kommunikationsgesellschaft. Telekom. Telekom. Die 1 von Telekom Mobilfunk. Telekom. Deutsche Telekom. Unsere Verbindungen bewegen die Welt. Jetzt 030 7000. Ja. Da, da, da, da, da. ja. Nummer der Telekom Austria. Telekom Austria. Bleiben wir im Gespräch. Jetzt einsteigen bei TDSL. Infos in Ihrem T-Punkt. DSL. So geht man heute ins Internet. Infos im T-Punkt. Jetzt bestellen unter www.telekom.de Persönliche Beratung jetzt im T-Punkt. T-Home Generalen Sponsor T-Mobile T-Mobile T-Mobile Goldener Sponsor T-Mobile T-Mobile Tal auf Entertain T-Mobile T-Mobile T-Mobile T-Mobile T-Home T-Mobile Zlatni sponsor Superzvezda T-Mobile, Makedonski Telekom T-Mobile T-Mobile Boy Cub T-Mobile Zlatan Sponsor, T-Mobile und Makedonsky Telekom. Zlatan Sponsor, T-Mobile und Makedonsky Telekom. T-Mobile, zahme Vianoce spolu. Bez kompromisy.